Willkommen Reisende, wir sind in Nordic Ashes, spielen heute Missing, auch in Alfheim auf Expertenmodus. und ich habe hier schon jetzt, also gerade eben gestartet, unsere drei Anfangslevel einmal hier reingesteckt, Angriffsgeschwindigkeit und dann uns direkt die Waffe hier geholt, ich habe immer neu gestartet, bis wir halbwegs gute Sachen hatten. Wir haben jetzt hier zweimal Bereich, den wir erhöhen können, was gut für die Karten ist. Und wir haben hier noch den Vogel. Den werden wir jetzt erstmal gucken, was es hier an Altenbahnen gibt. So, wir haben schon den Kristall. Dann gehen wir mal runter zu den was die uns bringen? Eine Schatztruhe. Können wir schon mal direkt mitnehmen. Einmal ein bisschen leveln. So, jetzt müssen wir dann gleich erstmal auf Schaden gehen. soll das auch überleben. Starten mit dem Tarotdeck, das werden wir aber gar nicht. Wir holen uns jetzt hier einmal Schaden und holen uns direkt die Karten. Nehmen wir noch einmal Bewegungsgeschwindigkeit und dann werden wir uns erstmal die Karten aufleveln. Einmal gucken, was wir hier an Sachen zum Einsammeln haben. nehmen den einmal mit. Ah, hier bekommen wir ein Herz. Das ist schon mal sehr gut. wir gut gebrauchen auf Expertenmodus. So ein bisschen upgraden. Ich kriege mal keinen Schaden, weil es ja auch schön, im wahr zu sein. Weil, wie wir ja wissen, müssen wir immer... 20 mal pro Waffe neue rollen. So, dann gehen wir jetzt weiter. Hier haben wir eine Schatzkiste, wir gucken aber erstmal nach den anderen. Hier haben wir einen Pilz für 5 Gold. Da können wir gleich mal gucken, was der macht. Und scheinbar macht der Gift. So, hier ist der Rote. Da verlieren wir wieder nur ein Leben. Das gerade noch nicht so gut. So, hier ist super. Ich spiele ganz im Ernst. Ich habe geguckt, dass wir ein paar gute Fähigkeiten bekommen. Das ist natürlich nicht der Fall, egal wie oft wir neu starten. Wir spielen jetzt mit denen, die wir hier haben. Probieren das einfach. Ein Zauberbuch. Wert und... Blitz oder den Vogel, den wir nehmen können. Wir werden nur Blitz nehmen. Nehmen wir nochmal Bereich. So haben zwei Münzen. Ja, der ist letzter Rotz. Dafür geben wir unser Geld nicht aus. Und jetzt, dass wir hier ein bisschen Gold für den Laden zusammenbekommen. Wohl so, hier Bewegungsgeschwindigkeit, das ist sehr gut. Das nehmen wir direkt mit. Müssen wir jetzt nur mal gucken, dass wir lange genug leben. Dass wir hier genug getötet bekommen. Oh, das sieht jetzt aber gar nicht so gut aus. Ja, oh, fick dich halt, Spiel, ey. reisen. Wir sind Nordic Ashes, spielen Missing auf Expertenmodus in Alfheim mit den Fähigkeiten hier. Wir holen uns wohl als erstes den Bogen. So, gucken wir was uns die Altare bringen. Haben wir den Bogen der Jägerin. Oh. Bewegungsgeschwindigkeit sehr gut und wir haben die Superfähigkeit von der alten Helga, die ja bei jedem Benutzen stärker wird, über die Dauer in der sie aktiv ist. Der Bogen ist meiner Meinung nach sowieso immer noch der beste Waffe. werten wir auch direkt auf. Wir brauchen natürlich noch mehr Projektile und ein bisschen mehr Schaden. jetzt haben wir hier wieder zwei kleine minibusse Und mal gucken Schaden, Projektile, Projektile, Schaden und Projektile. So muss das. Eine Schatzkiste bekommen. Jetzt müssen wir hier aber einmal durch. Ja, was nehmen wir da? Ja, wir nehmen Angriffsgeschwindigkeit mit. Hier ist auch eine Schatzkiste. Ja, nehmen wir Geschossgeschwindigkeit. Oh. Ah, jetzt haben wir erstmal die Schuhe. Da holen wir uns nicht, da aber sonst aufgehen. So. Hier ist der Kristall. Haben wir hier? Oh nein. Oh, wir brauchen irgendwie einen Heiltrank. そう so... dass wir das gleich eingesammelt kriegen. So. Da ist ein Heiltrank. Hm. Oh, ah, super. Den habe ich nicht gesehen. Neu gestartet immer. So, also wir haben jetzt die Fähigkeiten. Karten und den Bogen. Werden als erstes jetzt an den Karten aufwerten. Gucken, was uns die Schreine bringen. Ah, ne, Altare, nicht Schreine. Hier bekommen wir eine Schatzkiste. Und natürlich ist wieder nichts in den Kisten. Das kennen wir ja schon. es läuft was das war unsere herzen vermehren wäre, ist sehr super Jetzt kommt wieder einer, der hier so Scheiße wirft. Jetzt da noch einen Baum. ein Baum. Aufwerten. Auch keine so. wir müssen noch gucken, dass wir die Karten irgendwie schneller schießen können. Weil sonst wird das hier nichts. So, den haben wir getötet. Müssen nur auf den Baum wieder aufpassen. War ah, das ist direkt noch einer. Bäume und so ein Feuerding. Äh. So. Ja Gott, Alter. Ja, echt jetzt. Ja, wir haben immer super Glück in diesem asozialen Scheiß hier. Wir jetzt hier erstmal uns Garten freischalten. So. Dann gucken wir, was uns die Altare bringen. 15 Gold für eine dreckige Schatzkiste. Das lassen wir. Können lieber im Laden ausgeben. Hier. Ja, da können wir wenigstens direkt ein Leben mehr. Das ist sehr gut, da war sonst hier instant drauf gehen. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, das gibt Gold. 50 Gold, das können wir super für den Laden gebrauchen. sehen, dass wir gleich dann den Schaden ordentlich hochkriegen. Und schon kommen die Mini-Bosse. Die Fähigkeit von denen ist so für ein Arsch am Anfang im Spiel. Wir kriegen sie am Anfang noch nicht getötet. Also nicht so schnell. Was sehr schlecht ist. Okay. Wir gehen gleich hops. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, Schaden erhöhen ist immer gut. So, Projektile, Schaden, Schaden. Ja, echt jetzt. Er ne, wechselt nur zwischen den beiden, oder was? dich, die Spieler ganz im Ernst. Und wegen äh, je nach Wahrscheinlichkeit da äh, da. Über die Hälfte der Level gehen jedes Mal drauf nur zum Neuwürfeln. Ey, ich habe super Glück in dem Spiel, Ihr könnt kotzen. Als würde es nicht reichen, dass ich schon 50 Mal neu anfangen musste, nur um halbwegs vernünftige Fähigkeiten zu bekommen. Scheiße. Äh. Oh, gehen die mir auf den Sack, die Viecher. Ja klar, uns hat nichts berührt und wir kriegen Schaden. Mal gucken, kriegen wird ja weiterlaufen hier mit Müll. Klar. so älter bild uns ein dämlicher Punkt so das Gold bekommen Ein paar Erfahrungspunkte einsammeln also ich habe eben dingens gehört ähm, ein heiltrank wo liegt hier ein heiltrank um wir erstmal eine kiste Hier oben ist ein Heiltrank. So. Reicht der Schaden nicht? Und oh, Mist. Zusehen, dass wir einen Schaden noch hochkriegen. Also den hier holen wir uns nicht den Stein, also zur Zeit, da war sonst 14. So, was wir denn noch, ja 15 für eine Goldkiste. Ja ist klar, will ich Latte ob der es drückst, das ist ja ein Scheiß. Ich habe jetzt hier auch nach 50 Versuchen Schnauze voll, nehmen wir Upgrades arten dann hier hinten können wir noch mehr Bereich nehmen und gucken wir jetzt was für ein Scheiß wir hier wieder nicht kriegen. Als wir irgendwann hinkommen. Oh Nützwille, wo Oh, was bringt der andere hier, außer dass er uns tötet? Ein Drecksstock. Auch mal gar nicht. So. Haben wir hier noch zwei dümmliche für Gold. Gehen wir gleich hin, holen sie erstmal ein paar Kisten. Heute noch. Gucken wir, was die hier bringen. Oh, eine Schatzkiste in der nur Müll ist gut. Lassen wir direkt. Haben wir nur. Das hier ist gut. Müssen wir nicht so weit laufen, jedes Mal, um die Scheiße einzusammeln? Charakter ist der letzte Scheiß. So. Valkyrie. Oh, oh ja, hier Baum und der andere Dödel, ey. Beide auf einen. Ja, klar. Die machen so gar keinen Schaden. Wo ist der dumme Baum? Das war schon wieder gegenlaufen. Fick dich! ein Spiel. Wir spielen den A Asozialen Missing hier auf Hardcore in Alfheim und den Schwachsinn hier bekommen. nehmen jetzt hier als erstes einmal nämlich Erfahrungspunkte tun uns den Bogen. Das ist die einzige Waffe, die ich jetzt noch über 50 Versuchen bekommen habe, dieses Sinn ergibt, Alter, und Schaden macht. Ich bin froh, dass ich die anderen Versuche gelöscht habe. Ehe eh gesperrt worden. Ja. Nur am Rummeckern gewesen. So. Das sehen auch noch? Oh, uh, gleich zwei Ringe. Versuch habe ich nicht eingesehen, aber okay. So, hier, das Ding kann uns angeblich heilen. als wir hinkommen. Ist nicht wahr jetzt hier. So. Dann gucken wir mal, was der uns hier bringt. Ein Stein. Echt jetzt ein Stein. So, jetzt nehmen wir nicht. So, was gibt's hier oben für Gold? Man ist jetzt immer auch weiter weg oder was? So ein komischen Pilz. Ich fragen, was der Scheiß macht. Oh, eine Schatzkiste für Müll. Mal irgendwie was upgraden hier. Ja, natürlich bekommen wir nicht das, was wir brauchen. Das ist ja klar. Ja. wir kann mich am Arsch lecken. Echt jetzt? Über 50 der Level gebe ich für neue Würfeln aus. Scheiße, ja. Wir machen so also gar keinen Schaden. Wir töten auch nichts, also können auch nichts einsammeln, sind zu weit entfernt. Und gehen direkt gleich wieder drauf. Hey, tausend Versuche später. Das ist nämlich das Spiel am Arsch naja. ey. aufnehmen will, klappt gar nichts. Ja, fick das Spiel echt. Oh, direkt eine Münze. mal gucken was es hier so gibt. Kommen wir erstmal ein Herz. gucken, dass wir halbwegs gute Upgrades bekommen. Alles einsammeln. Gucken, was war jetzt hier noch an den Schrein haben Oh, Ja, cool. wir hatten ein Herz und sind trotzdem tot. Gibt gar keinen Sinn. Weil wir haben ja das Herz gerade aufgefüllt. Etwas seltsam, aber naja. was für Monster es dann in der neuen neuen Map gibt und vor allen Dingen ähm, gibt es dann bestimmt denke ich mal auch neue Gegenstände für die neue Map. einsammeln oder oh, wieder ein Baum. So. Ah cool, läuft ja wieder super. brauchen Projektile und Schaden. Das kann nicht wahr sein. Der läuft auch wie immer super. müssen nur 100 mal neu anfangen. Weil wir ja nie die Fähigkeiten bekommen, die wir brauchen. Das wäre ja Wahnsinn. Und Selbst nach 20 Mal neue Rollen kommen wir nicht das, was wir brauchen. Ich glaube, bei euch läuft das anders, dass ihr nicht so viel neu würfeln müsst. Oh. natürlich kann man jetzt nicht dahin wollen, wollen weil macht so gut Der ist der letzte Schmutz hier. Brauchen wir gar nicht. Pick oh, dich, Huren-Spiel, Alter. Keine Ahnung, läuft sonst immer super. Und wenn man aufnimmt, läuft gar nichts. Was ist das für eine Scheiße? Und natürlich springt er von Schaden weg und nicht. Ja, ey komm, fick dich ganz so wärm. Hey cool, 15 Münzen. Wir haben eine. Jetzt kommt dieser Feuerheini wieder. Super. Weil er auf den sack geht ne? ja wir brauchen schaden und projetile aber warum auch ihr habt bestimmt sau glück da beim rollen dass wir einfach gar nicht neu würfeln müssen oder so natürlich schön Mach das Spiel auch entspannter, aber hier wenn du nur Scheiße kriegst. Ich bin die Erfahrungspunkte nicht mal einsammeln, Alter. Wie oft wir jetzt noch neu würfeln dürfen.